Wir wollen nun noch ein Beispiel für die Quotientenregel bringen. Bestimmt werden soll die Ableitung der Funktion f von x ist x2 plus 3x durch x2 plus 1. Dazu definieren wir die Funktion u von x ist x2 plus 3x und v von x ist x2 plus 1 beachte, dass v von x nicht gleich 0 für alle reellen Zahlen x gilt. So müssen wir uns keine Gedanken über den Definitionsbereich machen. u von x ist x plus 3x. Daraus folgt u' von x ist 2x plus 3. v von x ist x plus 1. Daraus folgt v' von x ist 2x. Mit der Quartierendenregel folgt nun f' von x ist u von x durch v von x' Strich. ist gleich u' von x mal v von x minus u von x mal v' von x durch v von x zum Quadrat ist gleich 2x plus 3 mal x2 plus 1 minus x2 plus 3x mal 2x durch x2 plus 1 zum Quadrat ist gleich 2x hoch 3 plus 3x2 plus 2x plus 3.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 die erste Ableitung von Sinus von X ist Cosinus von X und die erste Ableitung von Cosinus von X ist Minus Sinus von X für alle X-Elemente der reellen Zahlen. Zusammen mit der Regel 1, Linearität bezüglich skalarer Multiplikation, erhalten wir Folgendes. Auch die Exponentialfunktion Xb von R nach R ist differenzierbar. Es gilt, Xb- von X ist Xb von X.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 ist x. Wie wir vorhin bereits ermittelt haben, gilt h' von x ist 1 für alle x-Elemente von r. Andererseits, und das ist der Trick, können wir die Funktion h auch schreiben als h von x ist exp von ln von x. Denn der Logarithmus ist hier gerade die Umkehrfunktion von der Exponentialfunktion. Mit f von x ist exp von x und g von x ist ln von x erhalten wir nun h von x ist f von g von x dann können wir die kettenregel anwenden und erhalten h' von x ist f' von g von x mal g' von x hier benutzen wir f von x ist exp von x bzw. f' von x ist exp' von x daraus folgt exp' von g von x mal g von x. Wir wissen bereits, xb von x ist xb von x. Also ergibt sich xb von g von x mal g von x. Hier benutzen wir g von x ist ln von x und es ergibt sich weiter xb von ln von x mal ln von x. Wir wissen, dass ln die Umkehrfunktion von xb ist, also gilt x mal ln von x. Wir haben also h' von x ist x mal l' von x und h' von x ist 1. Siehe vorhin. Es gilt also 1 ist x mal l' von x und somit 1 durch x ist l' von x für alle x-Elemente von r. Damit haben wir die Ableitung vom Logarithmus gefunden. Zu guter Letzt wollen wir noch ein kleines Anwendungsbeispiel fürs Ableiten bringen. Dazu betrachten wir folgende Situation, der Schüler ist wieder in den Bergen unterwegs und macht eine 4km lange Skitour. Das Höhenprofil dieser Tour ist durch folgende Funktion gegeben. h von 0 bis 4 nach r, wobei h von x ist gleich in Klammer x-2 hoch 4 minus 5 mal in Klammer x 2 Quadrat plus 7, wobei alle Angaben hier in Kilometern sind. Wir fragen uns, welches ist der höchste Punkt, den der Schüler erreicht?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 ist gleich 1. Dann gilt h von x ist gleich f von g von x sowie h' von x ist gleich f' von g von x mal g' von x. g' von x ist 1, fällt also weg und es bleibt nur noch f' von g von x ist gleich 4 mal g von x zur dritten minus 10 mal g von x ist gleich 4 mal in Klammer x minus 2 Klammer zu hoch 3 minus 10 mal in Klammer x minus 2. Wann wird diese Funktion gleich 0? Dazu müssen wir die erste Ableitung h' von x gleich 0 setzen. Dabei erhalten wir 0 ist gleich 4 mal x-2 hoch 3 minus 10 mal x-2. Durch herausheben bzw. ausklammern erhalten wir in x-2 mal in Klammer 4 mal x-2 zum Quadrat minus 10. Nun fragen wir uns, wann wird denn diese Funktion 0? Nur wenn x-2 0 wird oder wenn der zweite Teil 4 mal x-2 zum Quadrat minus 10 gleich 0 wird. Bei der ersten Möglichkeit x-2 ist 0, erhalten wir unsere erste Nullstelle, bei x ist 2. Bei der zweiten Möglichkeit betrachten wir nun den größeren Block. 4 mal x-2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 0, was ausmultipliziert 4x2 minus 16x plus 6 ist gleich 0 ergibt. Und wie rechnen wir das nun aus? mit der großen und der kleinen Lösungsformel, welche wir bereits behandelt haben. Wir verwenden nun die kleine Lösungsformel, dafür müssen wir aber zuerst beide Seiten der Gleichung vorher durch 4 dividieren und erhalten x2 minus 4 x plus 3 halbe ist gleich 0. Eingesetzt in die kleine Lösungsformel erhalten wir als Endergebnis 2 plus minus Wurzel aus 5 halbe. Die Nullstellen von h' aus der ersten Ableitung sind somit x1 ist 2 plus Wurzel aus 5 halbe, was ungefähr 3,581 ergibt. Und die zweite Nullstelle x2 ist 2 minus der Wurzel aus 5 halbe, was ungefähr 0,419 ergibt, sowie x3 aus unserer ersten Möglichkeit, welches den Wert 2 hat. Handelt es sich dabei um Minima oder Maxima? Dazu müssen wir die zweite Ableitung betrachten, also die Ableitung von h'. Dies machen wir wieder mit der Kettenregel. h' von x ist 4 mal x-2 hoch 3, minus 10 mal x-2 ist f von g von x. Mit f von x ist 4x hoch 3 minus 10x und g von x ist x minus 2. f' von x ist 12x minus 10 und g' von x ist 1. h' von x ist f' von g von x mal g' von x ist gleich f' von g von x ist gleich 12 mal g von x zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal x minus 2 zum Quadrat Minus 10. Es gilt also, h' von x1 ist 12 mal x1-2 minus 2 zum Quadrat minus 10, ist gleich 12 mal 2 plus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 zum Quadrat minus 10, ist gleich 12 mal der Wurzel aus 5 halbe zum Quadrat minus 10, ist gleich 12 mal 5 halbe minus 10, ist gleich 30 minus 10, ist gleich 20, was größer als 0 ist h' von x2 ist gleich 12 mal x2 minus 2 zum Quadrat minus 10, ist gleich 12 mal 2 minus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 zum Quadrat minus 10, ist gleich 12 mal minus Wurzel aus 5 halbe zum Quadrat minus 10, ist gleich 12 mal 5 halbe minus 10, ist gleich 30 minus 10, ist gleich 20, was größer als 0 ist h' von x3 ist gleich 12 mal x3-2 minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 2-2 minus 2 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 0 zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal 0 minus 10 ist gleich minus 10 und somit kleiner als 0. An den Stellen x1 und x2 hat die Funktion h also ein Minimum, an der Stelle 3 ein Maximum. Die entsprechenden Funktionswerte ergeben sich folgendermaßen. h von x1 ist x1 minus 2 hoch 4 minus 5 mal x1 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 2 plus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 hoch 4 minus 5 mal 2 plus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich die Wurzel aus 5 halbe hoch 4 minus 5 mal der Wurzel von 5 halbe zum Quadrat plus 7 ist gleich 5 halbe zum Quadrat minus 5 mal 5 halbe plus 7 ist gleich 25 viertel minus 25 halbe plus 7 ist gleich 25 viertel minus 50 viertel plus 7 ist gleich minus 25 Viertel plus 28 Viertel ist 3 Viertel ist 0,75. h von x2 ist gleich x2 minus 2 hoch 4 minus 5 mal x2 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 2 minus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 hoch 4 Minus 5 mal 2 minus der Wurzel aus 5 halbe minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich. Minus der Wurzel aus 5 halbe hoch 4 minus 5 mal minus der Wurzel aus 5 halbe zum Quadrat plus 7 ist gleich. 5 halbe zum Quadrat minus 5 mal 5 halbe plus 7 ist gleich. 25 Viertel minus 25 halbe plus 7 ist gleich 25 Viertel minus 50 Viertel plus 7 ist gleich minus 25 Viertel plus 28 Viertel ist gleich 3 Viertel ist gleich 0,75. H von x3 ist gleich x3 minus 2 hoch 4 minus 5 mal x3 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 2 minus 2 hoch 4. Minus 5 mal 2 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 0 hoch 4 minus 5 mal 0 zum Quadrat plus 7 ist gleich 7. Zum Abschluss müssen wir noch die Funktionswerte an den Intervallrändern 0 und 4 betrachten. h von 0 ist also 0 minus 2 hoch 4 minus 5 mal 0 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich Minus 2 hoch 4 minus 5 mal minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 16 minus 5 mal 4 plus 7 ist 3. H von 4 ist gleich 4 minus 2 hoch 4 minus 5 mal 4 minus 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 2 hoch 4 minus 5 mal 2 zum Quadrat plus 7 ist gleich 16 minus 5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 Insgesamt eine recht sportliche Leistung. Wenn wir den Graphen der Funktion nun visualisieren möchten, so sieht dieser nun wie folgt aus. Wir erkennen die beiden Minima bei x2 ist 0,419 und x1 ist 3,581 sowie das Maximum bei x3 ist gleich 2.